Ja, und wir suchen einen Weihnachtswunder für den Joker. Joker ist ein junger Hund, etwa ein halbes Jahr alt. Er ist ein Herdenschutzmischling. Das heißt, das will mal ein großer, kräftiger Kerl werden. Wir suchen im besten Fall Leute, die im Haus ein Haus und Grundstück haben, wo er aber trotzdem natürlich mit rein darf, Familienanschluss bekommt, wo er Erziehung kriegt und ein Zuhause für immer. Also, Joker aus dem Dresdner Tierheim sucht eine neue Familie.